Ja, Also das ganz interessanteste für mich ist eigentlich in diesem Stück, äh, wie Britney es versteht, in seiner ihm sehr eigenen Sprache ähm, die Schrecken des Krieges zu illustrieren. Und ich würde noch weitergehen. Ich glaube manchmal, dass er versucht, auch diese Bombennacht in Coventry äh, nachzuarbeiten, klanglich. Also wir haben im, im DS Ire zum Beispiel ein Siebenvierteltakt, das ist ein Rhythmus, man denkt, es kommt eine Kompanie um die Ecke. Also das, das klingt wie ein, ein, ein, ein, ein Kriegsmarsch, der Chor fällt da ein und, und, und erzählt von den Schrecken des Krieges. Die Trompeten, Hörner und Posaunen, also das komplette Blech äh, schreit quasi Signale und, und Alarm, äh, äh, Alarme äh, vor sich hin und das Ganze wird gemischt zu einem Szenario, was seinesgleichen zu, glaube ich. Es ist ja immer schwierig in der Musikgeschichte, die es ihre gibt schon oft, Verdi, Mozart, was weiß ich, da noch was Neues zu finden. Aber ich glaube, das, das, das übertrifft alles, was, was ich bisher gehört habe, was diesen Text illustriert. Daneben gibt es dann, wie gesagt, diese englischen äh, Texte, diese Antikriegsmusiken, die auch sehr drastisch sind, wo das Kammerorchester noch mal ganz anders gefordert ist, viel feiner und sehr viel subtiler. Ähm, ja, das ganze Stück spricht also in diesen Texten, diesen englischen Texten von Freund und Feind eigentlich, aber Freund und Feind vermischt sich dann auch oft, weil die beiden Soldaten, die da miteinander kommunizieren, auch oft merken, wir sind, wir sind beides und wir sind vor allen Dingen Opfer, beide, von ganz anderen Und Das Ganze klingt dann sehr persönlich am Schluss aus, wo sie beiden merken, sterben tun wir beide, egal für wen. Und sie besingen sich am Ende mit, gegenseitig mit Let us sleep now, komm lass uns jetzt schlafen. Und gemeint ist eben, dass sie beide sterben und da wird alles gleich. Das ist ein sehr eindrucksvolles Bild am Schluss, der Kinderchor singt dann dazu, das In Paradisum äh, und äh, der Chor Singt dazu achtstimmig, eine große Klangwolke. Also, es ist ein sehr versöhnliches Stück am Ende. Es hört ganz leise auf nach diesem ganzen Krach und diesem ganzen Getöse vorher und diesen ganzen Lautmalereien. Es ist sehr eindrucksvoll.